Ah, Sie haben es gesehen, das ist natürlich nicht Isabel Wert, das ist Ingrid Linke mit Franziskus. Das war mit Abstand das beste Halten und Rückwärtsrichten, was ich im Verlauf der Prüfung gesehen habe. Na ja, williges Pier ich habe es gerade noch gesagt, aber da hat sie ihn sofort wieder. Und er macht motiviert einen Tritt über den nächsten bietet sich sehr schön an. Und ich habe doch den Eindruck, dass er voll und ganz bei der Reiterin ist. Der Raumgriff ist jetzt knapp könnte deutlich mehr durch den Körper schreiten bei noch mehr Dehnungshaltung. Die beiden waren 2019 im Dezember das letzte Mal erfolgreich unterwegs in CDI 5 Sterne, Grand Prix und Grand Prix Spezial, beides mal Platz 2. Ah, oh, eine kleine Störung. Der Armer im Körper dicht gemacht. Auch ein Hengst muss man im Handling verstehen. Und die beiden haben sich gut aufeinander eingestellt. Sehr sicher gesprungener Zweierwechsel. Schauen Sie mal, wie sicher das im Bech auf ist. Wie sicher die Anlehnung beibehalten wird. Gelungene, saubere Rückführung. Man hat sie einmal hinten im Hinterbein verloren. Ausdruckstarke fliegende Wechsel. Wow, super. sich weiter galoppiert und sicher im Bech auf die Pyrette. Ja, da muss sie ihn in der Mitte einmal unterstützen, aber kein Problem für die beiden. Sehr gut, den Trab begonnen. Sofort wieder an die Reiterhand heran, schauen Sie mal, wie der zieht nach vorne. Exemplarisch für den Wechsel von Schubkraft in Tragkraft, in Federkraft. Das ganze Pferd schwingt und federt. Hier wird auch die kleinste Hilfe. Sehen Sie das? und ist immer motiviert, alles richtig zu machen. Ingrid Klinke und Franziskus. Das wollen die jetzt für die drei Franziskus-Deutschen. SNB 74,44. Jawohl, Rang 1. 75,163% für Ingrid Klinke und Franziskus. Das ist die klare Führung. Wir haben jetzt zehnminütige Pause. Und sehen uns gleich wieder.